Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Leute, es kam jetzt ewig kein neues Pet Simulator X-Update raus. Zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das Video seht, wisst ihr vielleicht schon mehr. Aber momentan weiß ich nicht, ob nächsten Samstag ein neues Update rauskommt. Ich hoffe, dass was Neues kommt. Also zumindest das Weihnachtsupdate muss nächsten Samstag vorbei sein. Wenn das nicht wegkommt, dann macht Pet Simulator X wirklich noch Pet Simulator 1. Am, am besten nur noch einen Game Pass raushauen, der so 30.000 Robux kostet. Die YouTuber kaufen sich den ja trotzdem. Steinreich werden und dann abziehen. Äh, was auch immer. Wir schauen einmal in meine Bank rein und sehen, dass Roblox Victor sie leergeräumt hat. Hier ist nur noch die Huge Festive Cat drin. Die nehme ich mir jetzt hier auch raus. Ne, ich lasse die Huge Festive Cat erstmal drin in der Bank. Wir gehen jetzt zum Weihnachts-Event. Ihr seht, ich habe 761 Millionen von den Gingerbread. Boah, wo bin ich denn gerade hingeflogen? Lol. Äh, ich habe auf jeden Fall einiges an Gingerbread. Das einzige Problemchen, ich will das Zeug loswerden. Wenn das Event vorbei ist, dann brauche ich die nicht mehr. Ich will auch kein Gingerbread mehr farmen. Ich weiß nicht, was Preston jetzt wollte. Der hat jetzt irgendwie die Drop-Chancen für, oder die Drop-Raten von Gingerbread jetzt nochmal verdreifacht. Trinkt mir alles nichts. Das ist das Gingerbread, das ich vor dem letzten Update noch zusammengefarmt habe. Ich gehe gerade gar nicht mehr in den Pet-Simulator rein, weil es mir einfach keinen Spaß mehr macht. Ich werde jetzt ausgeben und zwar hierfür und hoffe einfach, dass ich noch eine... Festive-Cats hier. Vielleicht sogar eine Rainbow-Festive-Cat. Das wird doch mal was. Aber auf jeden Fall... Ah, nicht Triple-Coins. Egal. Hau ich einen Super-Lucky- und einen Ultra-Lucky-Boost rein. Davon gleich noch ein paar mehr. Bevor die ablaufen. Und dann müssen wir jetzt einfach mal ein paar R öffnen. Ja, man. Ich habe übrigens... Hier seht ihr einmal kurz mein Inventar. Das habe ich schon mal gemacht. Da hatte ich ein bisschen mehr. Ich habe ein paar Mythicals dadurch gezogen. Ein paar Mythicals auch in Rainbow. Ein paar in, in Gold. Ich hole mir natürlich jetzt meinen guten alten Autoklicker raus. Und mit dem sollte das jetzt kein Problem sein. Ich drücke einfach. Und jetzt wird durchgefarmt. Und dann gucken wir einfach mal, was rauskommt. Die Rudolphs, die werden bei mir automatisch gelöscht, weil ich habe so viele davon. Wir werden die eh nicht mehr los. Ich will keine North Wolves mehr. Ich finde die North Wolves an sich ganz cool, aber man kriegt halt zu viele davon. Ich habe Auto Autodelete auf alles an, außer auf Mythicals und Exclusives. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich jetzt mein Exclusive ziehe. Es ist natürlich immer schade, wenn ich so einen Rainbow Rudolph wie gerade eben ziehe und der dann automatisch gelöscht wird, weil wenn ich denke mir mal so, wenn die schon Rainbow sind, dann könnte ich die dann doch gerne behalten, aber man kann ein Auto Delete halt leider nicht einstellen, dass Rainbow Pets wie dieser Rainbow Rudolph, den ich schon wieder gezogen habe, äh, ausgeschlossen werden. Das wäre nämlich cooler. Normale Rudolphs will ich nicht, aber Rainbow Rudolphs will ich. Vielleicht sogar goldene. Ich würde nur bei, mit Rainbow Rudolphs gehen wahrscheinlich. Ja. Und Centerpaws, der erste. Perfekt. Und als nächstes ziehe ich wieder noch Rudolf. Okay, kann ich eigentlich... Oh, ich kann halt ex skip nur auf Epic-Pets höchstens stellen. Und was bringt es mir, das auf Epic-Pets zu stellen, wenn ich auch die Legendaries nicht sehen will? Das ist halt bei diesem Event blöd gebalanced, dass die Legendaries halt, sagen wir mal, mal, Rare sind und nicht Legendary von der Seltenheit her. Naja. Und wir ziehen wieder einen Rudolf. Also ich bin mir nicht ganz sicher, an welchem Tag dieses Video online kommt, da ich ja immer ein bisschen vorproduzieren muss für die Woche. Ich nehme die meisten Videos für meine Woche nehme ich am Wochenende auf und schneide sie auch am Wochenende, weil ich weil wie gesagt in der Woche keine Zeit dafür habe. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob da jetzt schon irgendwelche Update Leaks rausgekommen sind, aber falls keine rausgekommen sind, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr euch denkt, was als nächstes wohl so für Updates kommen und was ihr euch für Updates wünschen würdet. Was ihr euch für Features wünschen würdet, ich habe es ja schon gesagt. Solche Kleinigkeiten hätte ich immer noch gerne, wie zum Beispiel X-Skip für Legendaries einstellbar. Oder solch, solche Kleinigkeiten, wie, wie dass man äh, Auto-Delete, dass man da Rainbow-Pads exkluden kann oder goldene Pads exkluden kann, aber es funktioniert halt nicht. Aber ich glaube, ich stelle bei X-Skip jetzt einfach auf All Pads. Dann werden halt auch die, Legend äh, die Mythicals äh, geskippt. Aber wenn die Mythicals geskippt werden, geht es viel schneller. Warte mal, ich habe Ex skip doch jetzt auf All Pets. Und trotzdem wurden die Ah nee, doch, sie werden geskippt, aber sie werden trotzdem sehr lange angezeigt. Ey, dann kann man das doch vollkommen machen. Ja, das ist doch egal, dann ziehen wir das jetzt durch, aber ich ziehe gerade ziemlich viele Silver Dragons, oder? Kaum stellt man Ex skip auf All, kommen nur noch Silver Dragons. Haben aber gut, Mythicals gerade gezogen. Wir warten nur noch darauf, dass ich endlich die Huge Cats ziehe. Solange ich die nicht ziehe, bin ich nicht glücklich. Und ich bin mir übrigens auch nicht sicher, doch ich bin mir ziemlich sicher, das ähm, Fischsimulator-Video, das habe ich vor ein paar Stunden mit Roblox Felix aufgenommen. Das wird wahrscheinlich am Montag direk direkt kommen. Und dann könnt ihr mir ja jetzt schon mal sagen, was haltet ihr denn eigentlich so von Fischsim? Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch an. Und falls ihr Fischsim noch nicht gespielt habt, dann spielt mal Fischsim. Das ist von dem Macher von B-Sim. Und b -Sim war ja auch ein richtig cooler Simulator letztes Jahr. Das einzige Problem bei B-Sim war halt der Grind. Hat halt gedauert und... Das Spiel hat einen nicht wirklich gefesselt, weil es nicht so wirklich Rare Sachen gab. Ich hoffe, dass das Fischsim diesmal besser macht. Ich habe bisher nur einen, ja, sozusagen eine Runde aufgenommen und mehr noch nicht gespielt. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das ein neues großes Spiel wird, weil ich würde es Barrow auch wirklich gönnen. Barrow ist so ein guter Developer, der das wirklich verdient hat. Aber ich bin gespannt, wie sich Fischsim so machen wird, auch im Late Game. Und ein Center Post. Center Post finde ich immer noch schön. Ich finde es zwar traurig, dass bei dem. Update hier, die Mythical-Pets nur ein bisschen besser geworden sind, als die Mythical-Pets vor dem Update. Aber ich verstehe es irgendwo auch. Goldene Center postet irgendwie komisch aus. Naja, während ich weiter X öffne, kann ich ja mit euch mal über TikTok reden. Weil ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber ich bin auf TikTok Band. Man darf auf TikTok ja keine Werbung für andere Plattformen machen, beziehungsweise man darf... Es, also es ist nicht verboten... Aber TikTok sieht das nicht gerne. Und ich habe bei all meinen TikToks ja oben immer drüber stehen, YouTube-Symbol Conny für mehr. Und irgendwann hat TikTok das bemerkt, dass ich ziemlich viele TikToks nur hochlade, um Werbung für meinen YouTube-Kanal zu machen. Hat mich jetzt geshadowed und die Videos werden halt nicht mehr in die For You-Page gespielt. Und die waren halt ausschließlich für die For You-Page gemacht. Aber so ist das Leben. Damit muss man dann zurechtkommen, ne? Und noch ein Silver Dragon. Perfekt. Ich könnte ja mal kurz auf TikTok gehen und gucken, ob mir mal wieder ein paar meiner TikToks gesperrt wurden, weil... Meine TikToks werden da auch regelmäßig gesperrt und ich muss dann immer Einspruch einheben und dann sagen die, oh ja stimmt, war ja gar nicht so schlimm, weil es sind Roblox-TikToks. Ich habe übrigens einen TikTok, ich habe ja mehrere TikTok-Accounts und den einen habe ich erstellt, während ich gerade, also in derselben Zeit, in der alle meine Accounts so geschadowbannt wurden und dementsprechend hat dieser eine auf dem gesamten TikTok-Account, obwohl da schon 20, 30 TikToks hochgeladen sind, Fünf Aufrufe. Einfach nur fünf Aufrufe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich stabil. TikTok war mir eh nie so wichtig. Aber wenn ich dann irgendwann mal wieder mit TikTok anfangen wollen würde, müsste ich einen neuen Account machen. Und dann müsste ich auch TikToks speziell für TikTok machen. Das waren ja immer nur irgendwelche Clips, um ein bisschen Werbung zu machen. Fällt jetzt weg, ist nun mal so. Muss ich mit leben. Ich ziehe gerade irgendwie keine Mythicals mehr, ne? Jetzt ziehe ich wieder Mythical. Perfekt. Warum oh, nicht beschweren? Einfach weitermachen. So, wir haben nicht mal die Hälfte aller Eier geöffnet, haben schon ein paar Mythicals gezogen und immer noch keine Huge Festive Cat. Aber ich erwarte irgendwie nicht, dass ich eine Huge Festive Cat ziehe. Das All Event dauert jetzt schon drei Wochen. Ich habe da nie eine gezogen. Die Chancen sind so niedrig, mit die zieht man halt nur, wenn man Robux dafür ausgibt. Also, ich habe Robux für die Game ausgegeben, um meine Chancen zu erhöhen. Aber man muss Robux für das Ei ausgeben. <lacht> naja. Und noch ein Silver Stack. Und noch ein Silver Stack. Und apropos Silvers Deck. ihr wisst ja, ich verfolge eine Agenda auf meinem Kanal, ich versuche euch zu Roblox-Entwicklern zu machen. Ich weiß, die meisten von euch trauen sich das nicht. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass jeder von euch ein Roblox-Spielentwickler werden kann. Ihr müsst halt nur anfangen, an den richtigen Stellen das zu lernen. Deswegen habe ich auch vor ein paar Tagen, müsste am Dienstag, ja am Dienstag kommt das, am Dienstag kam meine... Roblox Studio Tutorials, also kommen am Dienstag auch die erste Folge von meiner programmieren Lernserie. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr da mal reinschaut und auch wirklich versucht es mitzumachen. Ich habe mir für das Video echt Mühe gegeben. Es ist immer noch nicht, es ist wirklich nicht das beste Video, um einem Programmieren beizubringen. Ich habe auch nicht unendlich viel Zeit, aber ich habe halt trotzdem zwei Arbeitstage an dem Video gesessen und ich hoffe, ich schaffe es auch noch rechtzeitig bis zur nächsten Woche Part 2 aufzunehmen, sonst können die Videos vielleicht nur alle zwei Wochen kommen, weil es dauert halt wirklich lange, diese Videos aufzunehmen. Aber viele haben halt unter meinen Roblox Studio Tutorials kommentiert, dass sie gerne Coding Tutorials hätten und man muss bei den Basics anfangen. So fangen wir halt in dem ersten Video auch wirklich bei den absoluten Basics an, wir lernen Variablen und übrigens, falls ihr keinen Laptop und keinen PC habt, ist das auch nicht so schlimm, ihr könnt bei meinen Videos dann trotzdem mitmachen. Weil ich habe euch dort in die Videobeschreibung zwei Möglichkeiten reingeschickt, wie ihr über den Browser, also ganz normal über eine Internetseite, Roblox Lure coden könnt. Ihr könnt später, wenn wir dann Sachen im Roblox Studio machen, nicht mehr mitmachen, bis ihr euch dann einen Laptop zugelegt habt. Aber bis dahin könnt ihr schon mal alles Wichtige lernen und... Das, was ich euch in diesen Videos beibringe, das hilft euch ja nicht nur, um Roblox-Spiele zu entwickeln. Ich bringe euch da grundsätzlich Programmieren bei, anhand von Lua. Andere Programmiersprachen funktionieren alle sehr ähnlich wie Lua. Und wenn ihr diese Sprache als Einstiegssprache versteht, dann könnt ihr auch andere Sachen machen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, coole Sachen am Handy zu programmieren, dass ihr ruhig mal ausprobieren könntet. Vor allem, wenn ihr dann bis in die Nacht irgendwann an eurem... Handy oder Tablet sitzt und eure Eltern reinkommen und, und, und äh, rummeckern, dass ihr die ganze Zeit nur spielt, dann könnt ihr sagen: Ich spiele nicht, ich programmiere etwas. Ich mach was Produktives, was machst du mit deinem Leben und dann kriegt ich die Hausarrest. Aber Hausarrest gibt's nicht mehr. <lacht> Hausarrest ist sowieso das Beste. Früher wurden Kinder halt damit bestraft, dass sie nicht, na nicht nach draußen durften, um mit anderen zu spielen. Und meine Mutter hat das auch mit mir versucht. Das einzige Problem ist, ich habe nicht draußen mit anderen gespielt. Habe ich zwar schon zwischendurch gemacht, aber ich hatte einfach sehr viel Spaß in meinem Zimmer, an meiner Playstation damals. Aber ich bin schon gerne äh, zu meinen Freunden rübergegangen. Ich hatte einen Freund, der hatte einen Gameboy. Oh mein Gott, das war so cool. Wir haben Pokémon an seinem Gameboy gespielt. Und ein anderer hatte einen eigenen Computer. Ich hatte nie einen Computer, als ich ein Kind war. Das musste ich mir alles später kaufen. Äh, nach, als ich mein erstes Geld verdient habe. Auch meine erste, ähm, meine erste Xbox habe ich mir auch von meinem eigenen Geld gekauft. Ich habe halt, keine Ahnung, zu Weihnachten immer so 20 Euro von Verwandten geschenkt bekommen. Und die habe ich mir jahrelang zurückgelegt. Zum Geburtstag mal was bekommen hier und da mal für eine Kleinigkeit gearbeitet, bis ich genug Geld zusammen hatte, um mir eine Xbox 360 zu kaufen. Oder eine Xbox 360 hatte ich den Spaß meines Lebens. Das waren gute Zeiten. Aber ich öffne jetzt schon seit 16 Minuten diese Eggs. Ich habe immer noch nichts gezogen, aber wir sind auch bald fertig. Ich hoffe, da kommt jetzt noch was. Das wäre so cool, wenn ich noch mal eine Huge Festive Cat wirklich ziehen könnte. Ich meine, ich finde das viel cooler, eine Huge Festive Cat aus diesem Ei hier zu ziehen, als aus diesem Robux-Ei, aber ich glaube sowieso die Chancen... Ich glaube nicht wirklich daran, dass das so easy ist. Und damit habe ich jetzt alles ausgegeben. Das war's dann. Habe ich eine Huge Festive Cat gezogen und das nicht mitbekommen? Nein. Warum habe ich denn ein Silver Stack ausgerüstet? Hä? Ich habe, glaube ich, irgendwann mal ein äh ach so ich habe ich hab wahrscheinlich ein Pet verschenkt, das ich ausgerüstet hatte. Und deswegen war der Platz dann frei. Okay. Ich frage mich gerade, warum ist ein Silver Stack ausgerüstet? Aber das ist die Ausbeute. Ich habe noch ein paar mehr Mythicals gezogen. Das ist auch krass, wie viele Mythicals man sieht. ne Jetzt also habe ich 229 Pets. Davon sind fast alle in meinem Inventar. Mythicals. Die einzigen, die keine Mythicals sind, sind diese hier unten. Und die brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Komm, ich lösche die jetzt. Ich lösche die jetzt. Weg mit den. Schmutz. Weg. Delete. Perfekt. Jetzt kann ich wirklich sagen, in meinem Inventar sind 224 Mythicals. Und in der Bank sind noch mehr. Das kann ich euch auch mal zeigen. An meiner, die, meine Bank wurde zwar leergeräumt, aber wir haben jetzt alles rübergefrachtet in C Crafters Bank. Und naja, hier sind auch ganz gut Pets drin. Ich würde aber mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao!